Da -da -da Reifeniveau, das ist falsch. 2. Hey. <lacht> das ist jetzt schon einiges voraus. Gehen wir jetzt hier zu diesem Thema. Also wichtige finden. Äh, zunächst einmal ohne Ableitung und so. Also im Bild sehen wir eine Polynomfunktion, diese gestrichelte. Ja. Äh, wir sehen auch was noch. Hallo? Ja, bleiben wir bleiben jetzt hinein. Zurück. Äh, drei quadratische Funktionen, eine die nennt man p, q, zwei die nennt man p und diese nennt man h, p, h und q, und zwei Geraden, diese g und diese f, ja? g, f, die Geraden, q, h, p, und R, das Geschwächelte da, Polynomfunktionen. Finden Sie die Lösung, also die Nullstellen jeder Funktion. Also das ist, wo die x-Achse geschnitten wird. Schauen wir mal, von f, da ist die Funktion, wo wird die Achse geschnitten? Bei 2. Von g, da ist die Funktion, wo wird es geschnitten? Das hier ist 4,6 da. Von r, wo wird es geschnitten? An vielen Stellen, also 1, 2, 3, 4, 5 Stellen. Da haben wir sie auch geschrieben. Minus 0,3 ungefähr. 0,4 dann hier. Das ist 5, das ist 6,6 ungefähr. Und das ist ungefähr 7,4. Dann, äh, bei dieser Funktion P gibt es keine Lösung, leere Menge. Bei dieser Funktion H <lacht> <lacht> Egal, das ist auch die leere Menge, das steht auch falsch hier. Und bei Q, die berührt die x-Achse bei der Stelle 5, also das ist die Lösung von 5. Das muss ich dann hier korrigieren. Wie auch immer, im Bild sehen wir eine Polynose, das ist dann noch äh, gesagt gefragt, die, der y-Achsenabschnitt jeder Funktion. Hm. Fangen wir jetzt hier bei F-Funktion, wo schneidet sie die Y-Achse? Ach, gute Frage, da ist eh klar, da ist die Y-Achse, da ist die Funktion, minus 2, das ist der Abschnitt. Bei G, hm, wo ist das jetzt wieder? Hm, 2,8, ja, stimmt schon. Das habe ich auch schon geschrieben. Bei R, das ist diese merkwürdige Funktion hier, die schneidet wir auch bei minus 2, ja, steht auch da. Bei P, wo schneidet die P-Funktion? Das ist die P-Funktion, wo schneidet sie die? A? Bei 3, glaube ich. Ja, stimmt schon. Bei q, q, q, q die blöde. Ne, <lacht> Entschuldigung. <lacht> das ist bei 5 hier. Na, die y-Achse haben wir gefragt. Falsch. 4,4, 4, 4, da steht es auch. Und bei h, wo wird hier die y-Achse geschnitten? 2,4, steht ja auch da. Bei der c-Aufgabe sind die Lösungen der Gleichungssysteme, die aus folgenden Funktionen bestehen. Also g und f, die beiden Geraden, g und f. Und wo ist die Lösung? Die, wo ist die Lösung? Oder die Lösungen? Da, wo die Funktionen sich einander treffen. Also, Schnittpunkt, das ist der Punkt 3,1. Wir sehen hier, bei, Lösung, bei der Lösung eines Gleichungssystems müssen wir einen Punkt angeben. Nicht wie hier, wo wir den x-Wert angeben, und wir nur den y-Wert. Das sind Stellen, das sind Abschnitte der y-Achse und das sind jetzt Lösungen eines Gleichungssystems. Das sind Punkte. 3,1. Bei P und R, P, da ist P, R, er ist das, uh, da gibt es viele Stelle. eins, zwei, drei, vier, fünf Stellen. 1, 2, 3, 4, 5 Stellen. Ich rechne ich da, weiß ich nicht, was habe ich hier geschrieben. Tatsächlich habe ich hier, äh, boy boy boy, 1, 2, 3, 4, 5 Stellen geschrieben. Ja? Zum Beispiel diese hier ist die einfachste, wo P und R einander treffen. P und R einander treffen. Das ist die Stelle 2, 2. Die steht auch hier drinnen. Es gibt auch die Stelle, sehe ich hier, 4, 3, 4, 3, tatsächlich da schneiden sie einander und so weiter und so fort. Man kann alle Stellen so sehen. P und G, P und G, da könnte man sagen, es gibt zwei oder eine Stelle hier irgendwo dazwischen. Da habe ich nur eine geschrieben. Also 0,8 und 2,4. Also da ungefähr. Ja. P und G war das, F und Q, also F, wo ist F da, und Q, die haben nichts gemeinsam. F und Q, also die Lösungsmenge ist die leere Menge. R und F, R, brr, ah, das ist R, <lacht> und F, da gibt es viele Stellen, 1, 2, 3, 4, würde ich sagen, die habe ich jetzt hier geschrieben, ungefähr. Eine davon ist etwas nicht 3, 1, 3, 1. Da treffen f und r auch einander. Und so weiter und so fort. Da kann man auch hier 4,5 und 2,5 sagen als Stelle, wo sie einander treffen. Also da sind die Lösungen des Gleichungssystems, das aus dieser zwei schon besteht. Und bei 6g und h... G und H, boah, da gibt es auch viele Stellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich habe sie sicherlich nicht alle geschrieben. G und H. G. Na, G und H, Entschuldigung, das war er. Das war er. Falsch. Das wäre G und er. Das ist die Funktion h. Und g und h treffen sie einander. Also, das ist der Schnittpunkt 1 hier. Da kommt g und h auch dazu. Und dann noch einmal hier oben ungefähr. Also, das sind die zwei Stellen geschrieben. Minus 1,2, 3,6 hier oben und 3,1. Gut, so kann man von einem Diagramm sehr, wirklich sehr schnell diese Punkte ablesen wenn man Georgie gebracht hat geht das in nun danke sehr